Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, hallo. Willkommen zur dritten Runde. Einführung Philosophie, Sprachkritik, Abstraktionen, Vorstellungen vor allen Dingen. Was sich die Leute alles so vorstellen, ist auch Thema hier. Und als Sprachkritik, Einführung in die Sprachkritik, könnte man das Ganze auch bezeichnen. um Kurs Philosophie, Erkenntnistheorie, Erkenntniskritik, was du wollen. Ein Gesamtpaket. Für Leute, die auf ihre Urteilskraft Wert liegen und ansonsten auch nicht auf den Kopf gefallen sind. Hier dieses Spezialprogramm Genug der Worte. Mit der Nummer 10 in der dritten Runde. Das Konkrete in seiner Einzigartigkeit und Unergründlichkeit markiert die Grenze der Begriffsbildung. Warum? Weil der Begriff, wie gesagt, ein Allgemeinbegriff ist. Dieses Pferd ist dieses Pferd und kein Pferd an sich. Unergründlichkeit insofern als eine Beschreibung vom Grad der Genauigkeit abhängt, was ich jetzt äh, alles noch mit geschrieben haben will. Das ginge theoretisch äh, bis ins einzelne Haar, hat natürlich niemand Interesse, aber äh, in der Richtung zielt diese Unergründlichkeit ab, dass eben, wenn man wollte, äh, bis in mikroskopische Tiefen oder bis äh, die Analyse zur, bis zur Autopsie treibend in Bezug auf irgendwelche Organe dann äh, auf der Suche nach der Wahrheit, die wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich äh, eine, eine Wahrheit, die grenzenlos ist, und das wäre eine Wahrheit, die an sich gilt, ist aus verständlichen Gründen unmöglich. Ich werde das immer wieder an entsprechenden Beispielen darauf hinweisen, wo die Kurve dann in die Unendlichkeit oder eben in die Unergründlichkeit, wie es hier heißt, Unergründlichkeit. So schaut's aus und wieder mal hat der gute Herr von das Werkzeug nicht eingestellt, was hier mit erledigt wäre. Also die Grenze der Begriffsbildung äh, liegt in der Natur der Sache. Tribut an die Sprachgewohnheit, die Natur der Sache ist natürlich äh, Un Unsinn, Begriffe äh, haben es so an sich, um noch eine Sprachgewohnheit zu produzieren, allgemein Begriffe zu sein, weil äh, wenn nämlich äh, für jedes einzelne Ding ein einzelner Begriff äh, zuhanden wäre, verfügbar wäre, dann äh, wäre die Ver Verwirrung geradezu vorprogrammiert, niemand wüsste mehr, was jemand äh, mit, dem, äh, mit einem Begriff meint. Also, äh, Grenzen der Begriffsbildung sind durch die Allgemeinheit, die der, der Kommunikation geschuldet ist, allgemeingültige Begriffe. Das heißt, dass jemand anderer eben eine Sache so versteht wie ich, weil er oder sie ist, die gleiche Schulbildung erfahren hat und man eben davon ausgehen kann, dass... Da ein Erfahrungswissen in Bezug auf alle möglichen Dinge, ein Tisch, kann sich äh, nahezu jeder was vorstellen. Ja, damit wäre äh, die Nummer 10 erledigt. Äh, wir machen weiter mit einem, ähm, der sich um die Grenzen der Begriffsbildung sehr vergehend gemacht hat. Und zwar Heinrich Rickert, sein Standardwerk, eben eingeweihten, ein Begriff, die Grenzen der Natur, der wissenschaftlichen Begriffsbildung, der wissenschaftlichen Begriffsbildung, egal. Standardwerk. Und er schreibt jetzt in einer, einem anderen Buch, wo er die Unterschiede zwischen Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft geschuldet, seiner Auffassung der werttheoretische Zweig der Neukantianer, wo eben in der Kultur die Werte repräsentiert werden und die Naturwissenschaft, die klassische Naturwissenschaft. Aber das soll uns jetzt weniger interessieren. Hier geht es um die Begriffsbildung. Diese Vorlesung startet ab jetzt. Hätten wir also die Wirklichkeit der Begriffe abzubilden, so ständen wir als Erkennende vor, einem prinzipiell, vor einer prinzipiell unlösbaren Aufgabe. Und so wird es denn, wenn irgendetwas, das bisher geleistet ist, überhaupt den Anspruch machen darf, Erkenntnis zu sein, auch für den immanenten Wahrheitsbegriff, obwohl äh, dabei bleiben müsse, das Erkennen nicht abbilden durch Beschreibung der Phänomene, sondern umbilden, und zwar, wie wir hier hinzufügen, können im Vergleich zum Wirklichen selbst immer ein Vereinfachen ist. Das ist jetzt äh, grammatikalisch vielleicht holprig. Äh, Erkenntnis zu sein auf für den, äh, wenn irgendetwas, das äh, bisher, äh, so wird es denn, irgendetwas, das bisher geleistet ist, überhaupt einen Art machen eine darf, Erkenntnis zu sein auf für den auch. So, so muss das heißen. Für den immanenten Wahrheitsbegriff interessiert uns jetzt hier nicht. Äh, um was es geht, ist, dass es kein Abbilden ist. Das ist, das, das ist der Irrtum der Identitären, sage ich jetzt mal, der I Identifikationisten, die meinen, die könnten irgendwas abbilden ohne irgendeinen Rest und die Sache, der Sache ist damit genüge getan. Sogenannte Abbildtheorie. Das wird äh, von Rickard hier bestritten, sondern es geht um ein Umbilden. Und dieses Umbilden, das passiert in dem Moment, in dem ich eine, einen, äh, wie in der letzten Folge schon angesprochen, einen interpretatorischen Spielraum habe, dass eben die äh, Dinge, dass es vielmehr um ein Meinen geht, muss ich da jetzt zurückrudern, um mir den... Ja, äh, weil es sich eben in der Sprache viel mehr, weil die Sprache metaphorisch äh, gebraucht wird. Also in Analogie äh, zu etwas und da sind wir dann wieder bei, bei Rickert, das ist die, das ist der im Vergleich äh, zum Wirklichen. Die, etwas ist groß immer, wenn ich einen Vergleichspunkt habe. Da etwas kann, wenn je nachdem, wie der Vergleichspunkt ist, kann dieselbe Sache einmal groß erscheinen, einmal klein, eben in der Relation. Und äh, die Relation ist es auch. Äh, die, äh, dieses Umbilden. Mit diesem Umbilden ist auch äh, ein äh, subjektiver Moment angesprochen, dass ich, ähm, wenn es jetzt nicht um dieses an sich geht, wo äh, Gegenstände einfach äh, Eigenschaften an sich haben und für sich, ohne äh, dass äh, es von der Wahrnehmung oder vom Sinnesapparat abhängt und damit vom äh, subjektiven Bewusstsein, wenn diese Relation zum Subjekt äh, als erforderlich begriffen wird. Und das ist es äh, in der äh, subjektivistischen äh, Variante dessen, was äh, klassischerweise als Wirklichkeit äh, bezeichnet wird. Davon ausgehend äh, geschieht, ist äh, in so einer Begriffsbildung äh, die ja auch eine Beschreibung. In der Beschreibung handelt es sich auch um Begriffsbildung, bzw. die Begriffsbildung, die von der Wahrnehmung her rührt. Und wenn das Begriff ist, dass die nicht objektiv ist, diese Wahrnehmung nicht sein kann, weil eben vom Bewusstsein, des Apparates, abhängig, der wahrnimmt und dieses Bewusstsein verschieden ist und dementsprechend die, die Wahrnehmung ähm, jetzt äh, nicht in... Äh, wie soll ich sagen, es, es gibt in vielen Dingen einen Konsens in Bezug auf die Wahrnehmung und das es mag auch selbstverständlich erscheinen. Aber dieser auch all äh, gewohnte, gewöhnliche Konsens darf nicht mit einer tatsächlichen Allgemeingültigkeit verwechselt werden. Es ist und bleibt ein Konsens, das heißt, das ist ein, ein Willensmoment äh, inbegriffen, dass jemand äh, es auf etwas abgesehen hat, auf etwas hinaus will und dementsprechend dann äh, diesen oder jenen Begriff bildet oder die Sache dann so oder so sieht, ganz nach dem Zweck. Und davon äh, abgesehen ist dieses Vereinfachen, was jetzt äh, ein anderes Wort wäre für Abstraktion, eben Abziehen von einem, einer, einer Unendlichkeit von Merkmalen, wenn man es super, super genau nimmt, eben das Vereinfachen auf äh, dasjenige, worauf ich es abgesehen habe oder, oder wofür mir jetzt gerade Begriffe zur Verfügung stehen. Es kommt ja immer wieder, äh, hängt von der Bildung ab, äh, jemand etwas sehen kann oder in welchem Zusammenhang äh, die Dinge dann erscheinen. Ich denke mal, dass wir äh, zu der Nummer 11, äh, zu Rickards Auffassung äh, genug gesagt. Wir kommen äh, zu Friedrich Albert Lange, äh, ein Klassiker, nicht nur des Materialismus, sondern überhaupt der Philosophie des 19. Jahrhunderts und der Diskussion, die mit Materialismus und auch Sozialismus und die ganze soziale Bewegung der Zeit mit eingegriffen. Standardwerk Geschichte des Materialismus, zwei Bände. Von dem sogar Nietzsche in der deutschen in der, in der Zurkamp-Ausgabe, denke ich mal, Taschenbuch steht hinten, äh, hinten als Waschzettelwerbung, steht äh, ein Lob von Friedrich Nietzsche. Das ist einer, äh, der Best, besten Bücher oder interessantesten Werke, er hat er in einem Sitz durchgelesen oder so, irgendwie in der Richtung. Die Nummer 12. Je weiter sich der Mensch vom Sinnlichen entfernt, desto mehr unterliegt er dem Irrtum und die Sprache ist die wichtigste desselben. Sobald die Worte als adäquate Bilder von Dingen genommen werden oder mit wirklich wirklichen anschaulichen Dingen verwechselt werden, erwähnen sie doch nur willkürliche, mit Vorsicht zu gebrauchende Zeichen für gewisse Ideen sind, ist das Feld zahlloser Irrtümer erschlossen. Also äh, mit dem Bewusstsein der Abstraktionen oder von mir aus mit dem Bewusstsein, äh, mit, mit einem Sprachbewusstsein. ist ein wichtiger Schritt zur Vermeidung von nicht nur von Irrtümern, sondern ich möchte sagen auch von, von Illusionen und aller Art Vorstellungen, mit denen sich manche Leute da herumschlagen, weil ihnen eben nicht klar ist, mit was sie es da eigentlich zu tun haben in ihrem Oberstübchen. Also, äh, je weiter sich der Mensch vom Sinnlichen entfernt, desto mehr unterliegt er dem Irrtum. Und die Sprache, ihr wisst ist da waren wir schon. Sobald die Worte als adäquate... Ja, ich habe ja schon alles vorgesehen. Was machst du denn? Äh, hier wieder der Punkt, adäquate Bilder. Äh, dieses Abbilden von oben ist eben nicht oder ich rate dazu, es gibt für ein Abbilden keinen vernünftigen Grund, weswegen da irgendwas abgebildet wäre, außer dass jemand eben behauptet, ja, es wird abgebildet. Und diese Willkürigkeit, das ist eben das Willensmoment der Begriffsbildung, dass jemand was in sinn hat äh, zweckbedingt intentional ist willkür ist äh, sagt jetzt nicht unbedingt etwas über den äh, moralischen charakter der ganzen sache also, es ist nicht unbedingt verwerflich heißt eigentlich nur dass jemand es in seiner macht hat äh, dieses oder jenes zeichen oder wort äh, zu gebrauchen weil es eben äh, kein, keine an sich Wirklichkeit, die, äh, in der ein, ein Ding nur ist, was es ist, und nichts anderes, weil das eben äh, nicht in Frage kommt. Und die Subjektivität, ich wiederhole mich, ich weiß, äh, ist eben äh, die Freiheit äh, gegeben, und äh, ich werde da später noch drauf zu sprechen kommen, wenn es um ein, einen, einen, einen etwas sagen, revolutionären Machtbegriff geht, der bei mir eben schon in der Begriffsbildung anfängt und dann äh, zu ganz anderen äh, Konsequenzen führt mit dieser Willkürlichkeit ist auch die Freiheit und auch äh, die Macht gegeben die Dinge eben, eben eben eben so zu beschreiben wie einem das vorkommt jetzt äh, wird jetzt äh, niemand aus einem durch die beschreibung aus einem elefanten einen bleistift machen äh, das nicht aber es gibt genügend äh, Vorkommnisse geschehen, gerade äh, wenn man es mit Menschen zu tun hat und keinen toten Gegenständen, auf die man sich äh, per Definition einigen könnte, sind gerade die Fälle, wo dann Interessen kollidieren, wo es Konflikte gibt. Äh, ist dann in der Regel schnell für eine Analyse des äh, Sprachgebrauchs oder der, der, der, der Deutungsebenen sehr schnell auf den Grund des Missverständnisses, was dann auch nicht dazu führt, dass jetzt äh, der, der, der Interessenkonflikt beigelegt wird. Aber aber man weiß dann wenigstens, äh, wo man arbeitet, dass einfach äh, jetzt jemand nicht will, egal was, oder sie einbildet, das muss jetzt sein, so oder so, dann ist äh, selbstverständlich die rationale äh, oder vernünftige Diskussion äh, viel am Platz. Und dann ist es gegenüber zu entscheiden, inwieweit da überhaupt noch sinnvoll argumentiert oder verhandelt werden kann. Also, wir halten fest, hütet euch davor adäquate Bilder in der Sprache zu sehen. Abbildtheorie ist äh, überholt, äh, würde ich mal sagen in eingeweihten Kreisen, aber es gibt natürlich in der Regel die, die, die, die gemeine Frau, sage ich jetzt mal gendermäßig, äh, geht weiter nach ihrem Sprachgebrauch, nach den Sprachgewohnheiten, nach dem Verständnis, äh, wie es üblich ist, wie man praktisch damit, äh, wie es praktisch sinnvoll ist, da wird niemand äh, das ist sowieso die Krux, dass äh, heutzutage umso mehr der, äh, die, das wissenschaftliche Verständnis der Dinge äh, in keinster Weise mit dem äh, üblichen Sprachgebrauch in, in Übereinstimmung gebracht werden kann und dementsprechend auch äh, der Masse der Menschen nicht. Umständen schon klar gemacht werden könnte, wenn dementsprechende Veranstaltungen äh, stattfinden würden, aber auch unter, unter äh, demokratiepolitischen Gesichtspunkten äh, ist, äh, ist dieses ist ein, ein, ein informiertes Publikum, eine informierte äh, Bevölkerung, die ist. Die ist eigentlich eine Illusion unter, unter den herrschenden oder äh, kursierenden Voraussetzungen. Da ist gar nicht daran zu denken und das bilden sich auch die, die sogenannten Machthaber gar nicht ein. Die, da geht es da nicht äh, um irgendwie ein, ein wohlinformiertes Publikum. Da werden Werbeagenturen und andere Psychologen äh, werden äh, ins Geschirr genommen, um möglichst schlau die Wähler zu übertölpeln mit sinnlichen, emotionalen Botschaften und dergleichen. Aber ich schweife ab. Äh, jetzt äh, habe ich sogar, da ist nochmal äh, der Traktatus von Wittgenstein, die schon mal erwähnte Stelle. Alle Philosophie ist Sprachkritik, äh, allerdings nicht im Sinne Mautners. Äh, Stimme ich jetzt aus wieder anderen Gründen zu. Aber auch nicht im Sinne Wittgensteins, was jetzt aber zu weit führen würde, Wittgenstein wie auch Mautner als verdienstvolle Denker, aber äh, wenn es jetzt um die Kurve geht, da ist die Analyse, wie bei vielen, ist die Analyse wunderbar, aber dann, wenn es daran geht, die Konsequenzen ziehen, zu ziehen aus dem Ganzen, dann der eine oder andere, für meine Begriffe, kriegt die Kurve nicht. Ähm bei Mautner ist es, also können wir vielleicht später noch dazukommen, der schreibt, da, dass, er, dass er ganze Nächte damit zugebracht hat, seine Flüche hinzuwühlen äh, darüber, dass wir so gar nichts wissen können oder erkennen können. Das ist natürlich äh, auch, äh, in, was jetzt Objektivismus betrifft, da hat er natürlich recht. An sich wird nichts gewusst, es gibt kein Wissenerkenntnis an sich, objektiv, logisch, allgemeingültig. Aber dass, wenn das erkannt wird, dass man diese Art von Wissen eben abschreiben kann, dann ist die logische Konsequenz, äh, sich der Ethik zu widmen. Es gibt da auch verschiedene, wieder verschiedene Analysen, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Vielleicht den Pragmatismus, die halten auch nichts von Wahrheit, äh, behaupten zwar das Gegenteil, aber da ist äh, die logische Folgerichtigkeit ist da fehl am Platz. Äh, die äh, halten auch nichts von Ethik, also das ist natürlich auch nicht äh, der Weisheit letzter Schluss, wenn dann äh, erkannt wird, dass keine objektiven Wahrheiten möglich sind, dass dann äh, quasi jeder machen kann, was er will. Das ist natürlich auch Unfug. Wir halten fest, 13 wieder, der, die Verknüpfung, der Bezug von Denken und Sprache. Also ich, ich gehe jetzt sogar so weit zu behaupten, dass jemand, der kein Abstraktionsbewusstsein hat, auch, auch nur eigentlich nur äh, irrelevanten Quatsch, äh, Sagt. Das sind wir nochmal ehrlich. Und da in der Regel sind alle, die da vor irgendeinem Mikrofon medienmäßig treten, die haben da vielleicht mal irgendwann irgendwo schon mal so in der Richtung was gehört, aber nicht richtig durchdacht und seiner seine eigenen Fragestellung dann berücksichtigt, was gerade für Journalisten sehr interessant wäre. Möchte ich meine, das passiert in der Regel nicht, weil eben nicht äh, sein kann, was nicht sein darf und das heißt, alle diesen, diese objektivistischen äh, Säulen der herrschenden Verhältnisse dürfen nicht äh, zum Einsturz gebracht werden. Und deswegen faseln dann irgendwelche Professoren von, von der Natur des Menschen oder, oder äh, Mann. Man ist dann man wird dann die Ergebnisse werden dann mit Mann in der Besprechung Mit Mann fühlt sich dann wieder angesprochen. Die Nummer 14, nochmal der Hinweis ähm, auf die eigentliche in der ganzen Sache hier. Nur darum, die Bedeutung oder Wichtigkeit der, der Sprache äh, in Bezug auf das Denken. Äh, hervorzuheben. Und nicht nur auf das Denken, sondern eben auch uh, auf das Bewusstsein und auch auf das Wollen. Das ist noch, ist noch wichtiger, es geht hier nicht um irgendwie eine theoretische Sache, sondern äh, hier ist äh, gleich die Praxis angesprochen. Weil diese Praxis des Sprechens oder auch des Denkens, äh, die ist niemandem fremd, nur dass eben die einen, jetzt muss ich doch mal auf die Uhr schauen, Naja, ja, gerade erwischt, 021 aus. Die 30 Minuten sind vorbei. Aber die 14 machen wir noch. In der dritten Folge äh, ist keine große Sache. Der sogenannte Linguistik Turn äh, hat äh, in äh, Anfang der 20er Jahre des äh, 20. Jahrhunderts dazu geführt, dass äh, alle möglichen, äh, also viele äh, Wissenschaftler, haben sich da, äh, sind da auf die Sprachprobleme aufmerksam geworden, hat da sehr viel Literatur gegeben. Aber letztlich ist dann die Analyse wunderbar, aber am an, an Missbrauch der Sprache hat sich äh, bis auf den heutigen Tag nicht, nicht viel äh, geändert. ich versucht die 15 auch noch mit reinzunehmen, aber dann, das gibt mir schon wieder zu viel. Push, äh, Pui, einfach alles abhandeln und äh, zu Beginn der nächsten Folge äh, bin ich dann auch wieder etwas mehr. So geht da nichts. So. Äh, Nächstes Mal in der vierten Folge dieses Allround Terminals geht es weiter mit der Nummer 15 und äh, mir bleibt nur noch ein heiteres Piece.